Und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. Mein Name ist Nino und heute nehme ich wieder zusammen mit Dejan auf. Hallo Dejan. Hallo Nino. Diesmal, das erste Mal glaube ich, sitzen wir uns tatsächlich gegenüber. Ja, genau. Also bisher haben wir Immer da über Teams aufgenommen zusammen, ja. Genau. Ja, was besonderes sehen wir uns eigentlich mal. Ja. Nein, zum Glück haben wir uns auch vorher auch mal gesehen, aber trotzdem freue ich mich drauf und bin mal gespannt. Hoffentlich macht sie die Gesprächsdynamik nicht kaputt. <lacht> <lacht> genau, wir möchten uns heute über ein Thema unterhalten, was eigentlich voll Wichtig ist, dass wir das auch mal ansprechen. Und zwar möchten wir heute über die Computerspielschule reden, beziehungsweise die Computerspielschulen, wo der Podcast ja auch angesiedelt ist. Da macht es natürlich absolut Sinn, mit dir als Leiter der Computerspielschule Stuttgart zu reden. Und ich habe ja natürlich auch schon eine Zeit lang in der Computerspielschule gearbeitet, habe hier mein Praktikum gemacht, als Werkstudent gearbeitet und jetzt als Podcaster. <lacht> und ähm, am besten fangen wir einfach mal damit an, was ist denn eine Computerspielschule überhaupt? Zunächst ist es ein toller Zungenbrecher und eine tolle Sprachübung, die wir für den Podcast immer... Nein, es ist ein, äh, eine tolle Idee, ursprünglich in Leipzig entstanden an der Universität. Ähm, da ging es darum zu legen. gerade bei dem Thema Computerspiele, es sind halt die Generationen komplett auseinander. Also bei Kindern und Jugendlichen sind Computerspiele einfach äh, ja, Teil des Alltags, Teil ihrer Freizeitbeschäftigung. Und schon in meiner Generation, jetzt komme ich ja super alt vor, so in den 90ern war das jetzt nicht bei allen Kindern Jugendlichen, es gab halt die, die gespielt haben und umso weiter man zurückgeht, umso, ja, sag ich mal, war das eher so eine Nische oder Nischenhobby, kann man sagen. Heute jetzt nicht mehr, definitiv nicht mehr, aber aufgrund dessen, dass es eben viele Eltern gibt, die eben selber nicht viel mit Computerspielen zu tun haben. Die Idee war, mit einem sehr positiven Einstellung daran zu gehen, also einfach nicht äh, irgendwie Computerspiele zu verteufeln und zu sagen, ja, das ist alles böse und äh, ihr dürft jetzt nicht spielen oder sowas, sondern einfach zu sagen, hey, das ist Teil der... Jugendkultur, aber auch inzwischen generell der Medienkultur. Und ähm, da offen ranzugehen und auch Eltern einerseits ein bisschen zu informieren, aber auch Kindern und Jugendlichen, sage ich mal, auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Games beizubringen und auch eben auf kritische Themen äh, ja, wie Gewalt in Spielen oder auch äh, ja übertriebene Spielzeiten etc., Geschäftsmodelle in Spielen, was jetzt auch in den letzten Jahren immer äh, komplexer geworden ist, weil ich glaube, die Gaming-Industrie, ist es gibt keine Branche, die noch kreativer darin ist, äh, und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und äh, zu schauen. ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland der Kulturbranche. Ja. Definitiv und das äh, wird auch nicht abbrechen und selbst Corona hat dem ja keinen Abbruch getan. Damals äh, ist es in einem Seminar in Leipzig entstanden, ein Professor, der inzwischen leider äh, auch verstorben ist, hatte diese Grundidee und mit seinen Studierenden ähm, das entwickelt. Und die haben das in Leipzig äh, auch etabliert. Also die hatten dann einmal die Woche oder zweimal zeitweise äh, ein offenes Angebot, was bis heute noch Kern jeder Computerspielschule ist, dass man einfach vorbeikommen kann, gemeinsam spielen kann, verschiedene Spiele ausprobieren kann, ins Gespräch kommen kann, auch als Ansprechperson da ist, einfach für Eltern, wenn sie irgendwie Fragen haben zu spielen, aber auch mit den Kindern gemeinsam mal spielen kann. Genau, das gab es in Leipzig ursprünglich auch schon und darüber hinaus eben noch die Idee, dass man eventuell Workshops oder auch Elternabende Fortbildung etc. rund um das Thema Gaming auch macht und diese Kernidee, jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst, verbindet eigentlich alle Computerspielschulen, die es heute gibt. Ich bin ja damals praktisch mit Corona in die Computerspielschule gekommen. Ich kenne das jetzt nur schon als, ist schon gar kein Projekt mehr, es ist ein fester Bestandteil des Stadtmedienzentrums und ich kenne es halt online, sehr viele Kinder sind da, wenn wir dann offen haben durften, waren auch immer viele Kinder da. Wie war das denn damals? Also da, da war Gaming ja auch noch mal ein bisschen weiter weg von der Gesellschaft. Wie war diese Anfangsphase, wie ist das aufgenommen worden? Also ganz ehrlich, ich habe auch selber nicht gedacht, dass es so groß wird. Also ich kann mich erinnern, als ich hier als Referent im Stadtmedienzentrum angefangen habe, äh, war dann so auch damals vom Leiter, also die, die ja, man könnte mal für Lehrkräfte, weil ich mich so mit Games auskenne, ja mal irgendwie eine Fortbildung anbieten zum Thema Gaming. Es gab keine Anmeldung, es hat niemand interessiert, das war mhm. so 2014. Und äh, dann 2015, 16, als wir dann dieses Projekt, äh, also damals noch Projekt gestartet haben, da hat man gemerkt, okay, war das Thema auch schon so selbst im, im Bildungsbereich so ein bisschen angekommen, ja, die Kinder spielen und nicht nur wenige, sondern irgendwie alle und äh, wie greifen wir das jetzt auf? Und wir haben uns eben an diesem ursprünglichen Konzept aus Leipzig orientiert, haben gedacht, okay, wir wollen auf jeden Fall auch so ein offenes Angebot. Jeden Freitag, haben wir da gesagt, weil Freitag zum einen hier bei uns die Räumlichkeiten verfügbar sind, zum anderen ist es auch gut so am Wochenende. Die Kinder sind eigentlich schon mit der Schule durch und Freitagnachmittag die Woche ausklingen lassen. Ja. Genau, da sind jetzt auch keine Nachmittagsschule äh, oder sonstige Sachen nochmal alles angesiedelt und das soll ja auch so ein sehr ungezwungenes Angebot dann sein. Und dann haben wir gesagt, Freitagnachmittag, das ist ja bis heute noch so, ist unser offenes Angebot. Und da haben wir auch am Anfang drei Leute gehabt noch zusätzlich. Also wir haben dann gesagt, okay, ich als schon damals Projektleiter noch der Computerspielschule, ja, bin auf jeden Fall natürlich da, aber ich kann das jetzt nicht alleine machen, sondern für die Betreuung. Es ist wichtig, da noch Leute dabei zu haben. Und ich muss mich an der Stelle auch noch sehr bei Stefanie Grün bedanken. Das war damals meine Kollegin, mit der wir zusammen auch diesen Antrag geschrieben haben und überhaupt dieses Projekt äh, ins Leben gerufen haben, weil sie hingegen tatsächlich in Leipzig studiert hat und <lacht> wirklich an der Quelle war. Und äh, ja, oh Wunder äh, haben wir es auch geschafft, dieses Konzept auch wirklich sehr gut äh, umzusetzen, auch im Antrag. Also das war am Anfang mit dem Projektantrag verbunden, ähm, auch einzubringen. Und dann war die Idee, okay, wir brauchen Studierende, sind natürlich... Äh, da gibt es viele, die sich mit Gaming auskennen und entweder irgendwas mit Benien, was damals ja oder bis heute auch noch aktuell ist, oder eben auch im pädagogischen äh, Bereich studieren. Und das war dann auch. Bis heute ist es so ein Kern bei uns, dass äh, wir studentische Hilfskräfte, also, ja, Studierende, die eben neben ihrem äh, Studium bei uns noch mitarbeiten und äh, aber tatsächlich wirklich die Computerspielschule geprägt haben. Und am Anfang hatten wir drei Leute. Der Ilan äh, ist äh, einer von uns, du kennst ihn ja auch gut. Original. Der, genau, der ist jetzt bis jetzt tatsächlich äh, dabei, also ein komplettes Studium und äh, ist jetzt auch beim Landesmedienzentrum, hat er eine Stelle gefunden und äh, wir müssen ihn jetzt leider verabschieden. Also an der Stelle auch, Ilan, alles Gute, ja. ähm, was aber nicht heißt, dass er uns nicht weiter verbunden bleibt ähm, und damals noch die Karina, die ist jetzt äh, in Freiburg an dort in der Stadtbibliothek, äh, hat aber auch hier das stark mit auch aufgebaut und ähm, dann hatten wir noch den rawand äh, der jetzt auch in der Games-Branche arbeitet, selber auch so als Entwickler äh, tätig ist und äh, das war so das Anfangsteam, also waren mhm. im Endeffekt drei Studierende plus ich, plus die Stefanie Grün. Es war glaube ich im äh, Mai 2016, als wir die Eröffnung hatten. Wir haben dann ganz viele Spielestationen aufgebaut. Also am Anfang waren es noch nicht so viele. Jetzt immer mit der Zeit wurden es immer mehr, dadurch, dass auch immer mehr Besucherinnen und Besucher kamen und äh, Kinder, Jugendliche dann zum Spielen haben wir das ausgebaut. Ähm, ja, aber von vornherein war die Idee: Okay, man hat Spielestationen, wo man einfach gemeinsam spielen kann und bietet dann darüber hinaus immer wieder auch Workshops an. Ähm, damals haben wir schon sehr viel mit Minecraft gemacht beispielsweise und haben das waren auch unsere ersten Workshops, auch in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Ähm, wir haben ein Real-Life-Let's-Play gemacht, also wo dann die Kinder die Let's-Play-Videos dann natürlich kannten, auch damals schon. Ähm, und gesagt haben, hey, cool wäre es, mal das mit der Kamera zu filmen und so zu tun, als wäre ich jetzt in einem Computerspiel und das dann zusammenzuschneiden. Also riesen äh, lustiges Medienprojekt und auch sehr interessante Ergebnisse. Können wir eigentlich auch mal wieder machen als Workshop. Ja, ja ging halt jetzt lange nicht wegen Corona, aber ja, kann genau. man tatsächlich wieder aufgreifen. Und äh, so wurde das aber stückweise immer größer, weil einfach die Nachfrage plötzlich auch enorm da war, weil dann äh, kam Pokémon Go, dann kam irgendwann mal Fortnite und so weiter. Also irgendwie die Spiele und auch die Lehrkräfte, so, wow oh Gott, die Kinder, die tanzen alle so komisch äh, ja. und die laufen jetzt über mit ihren Smartphones rum, jagen irgendwelche komischen Dinge und so, ja, das ist keine Sorge, alles normal. Ja. Und äh, dann haben wir dazu auch Veranstaltungen gemacht. Also Fortnite hatten wir einen riesen Elternabend hier bei uns im Haus, wo wir dann äh, das Thema aufgegriffen haben und so weiter. es also, hat sich dann immer weiter auch thematisch äh, ausgebreitet und das immer ist mehr. das Interessante, dass du am Anfang gesagt hast, dass das bei dieser Lehrerfortbildung niemand da war, weil ja. tatsächlich ich mache das ja jetzt seit einem Jahr wirklich für Lehrkräfte, die Fortbildung. Und also ich, mich hat es auch überrascht, aber die Gaming-Fortbildung war das, was am meisten nachgefragt wurde. Und auch wenn es offen ist, die Anmeldung, da sind die meisten Leute tatsächlich mittlerweile dabei, weil es halt so ein riesen wichtiges Thema geworden ist, vor allem seit Corona dann nochmal. Und es ist eine Basisschulung. Das also ist eine das Basisschulung. Ist, ja. Nee, aber der Punkt ist wirklich Basisschulung im Sinne von, es ist so wichtig als Thema, dass ja. man es jetzt als Basisschulung mit anbietet. Genauso, ich weiß nicht, was sind die anderen äh, Themen, die ihr noch habt? Genauso wie, wie bedient man das iPad für den Unterricht, was halt jetzt auch komplett relevant geworden ist seit dem Lockdown oder das ganze, die ganzen anderen Medienkompetenzthemen, die einfach notwendig sind, so Grundlagen. Mhm. Und da ist halt Gaming jetzt auch mit dabei. Ja, ja also äh, wie gesagt, ich hätte es damals ehrlich gesagt selber nicht geglaubt, dass es das so groß wird, das Thema. Also ich habe mich natürlich riesig gefreut. Das war ein Herzensprojekt von Anfang an für mich. und Du, du, du lebst den Traum. Also, <lacht> Das sagen wir ja immer wieder, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, in der besten Art und Weise, wie man es machen kann, ja? <lacht> Definitiv. Also ich glaube auch, so Medienpädagoge im Games-Bereich, so wow, ich meine, das ist auch wieder das Verrückte, dass es diesen, dieses Berufsfeld gar nicht gab. Also, ja. Medienpädagoge war schon zu meiner Zeit, als ich mein Studium abgeschlossen hat, schon recht ungewöhnlich. Und es war oft, wie bei mir auch, so ein Kehr die aus entweder dem pädagogischen oder aus dem Medienbereich kamen. Und äh, das jetzt gerade auch dieses game es ist immer noch vereinzelt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Leute in Baden-Württemberg oder selbst deutschlandweit, kennt man sich schon so untereinander, ja. weil das irgendwie so ein Netzwerk ist. Es gibt viele, ist. die sich damit beschäftigen, ja. immer noch. Ja. Aber die Nachfrage ist immer größer, wie ja. du sagst. Und ich selbst muss auch schauen, wenn ich jetzt mal eine Anfrage nicht bedienen kann, so, oh, wen äh, frage ich denn da, dann komme ich auf dich zu, dann gibt es ja noch ja. ein paar andere ähm, aber es ist tatsächlich äh, interessant, wie wichtig dieses Thema einfach geworden ist. Aber wenn man sich dann anschaut, wie wichtig auch Games sowohl, also was ist jetzt gemeint wirtschaftlich, klar, ist ein Riesenmarkt geworden, was mhm. aber auch heißt, dass einfach viele äh, das spielen. Und es ist auch einfach ein unglaublich innovatives Medium, was halt sehr prägend ist. Und natürlich, wie alle Medien ist es ja auch, äh, strahlt es ja auf. Also das ganze Games-Thema findet sich dann wiederum bei irgendwelchen Influencern, Let's Playern, bei Social Media wieder und so weiter. Also es hängt ja alles irgendwie zusammen. Und ähm, deswegen, also es äh, finde es jetzt nicht erstaunlich, dass da jetzt sehr viel auch Aufklärungs- und äh, Bildungs- und Medienbildungsbedarf ist. Ähm, aber ich finde es cool, dass wir als Computerspielschule da so viel beitragen können und da wirklich inzwischen tatsächlich ein guter Ansprechpartner geworden sind. Genau. Also ich bin erstaunt, wer alles von wo auf uns zukommt. Und auch außerhalb von Baden-Württemberg. Mhm. Teilweise außerhalb von Deutschland. <lacht> genau, schon international. Genau. Äh, ja, ja. Also. Und wir in Stuttgart, ich würde jetzt sagen, so wie ich es mitbekommen habe, jedenfalls von Baden-Württemberg haben wir die meisten Leute, die dann mitarbeiten bei der Computerspielschule. Aber wir sind ja nicht die Einzige in Baden-Württemberg. Es gibt ja noch mehrere. Genau, vielleicht fange ich da jetzt nochmal an, wie es überhaupt zu den Computerspielschulen in Baden-Württemberg kommen ist. Also wir haben ja gesagt, in Leipzig war so quasi die Grundidee, das Konzept wurde entwickelt. Dann gab es daraufhin Hamburg und Greifswald, die auch gesagt haben, hey, wäre cool, so eine Computerspielschule aufzubauen. Und äh, die LFK, die ja auch diesen Podcast äh, mitträgt, äh, hat dann auch gemeint: Ja, schade eigentlich, dass in Baden-Württemberg nichts zu dem Thema da ist. Und wir schreiben jetzt einfach mal drei Startprojektfinanzierungen aus und sagen: Hey, wir suchen drei Standorte in Baden-Württemberg, wo wir dieses Konzept umsetzen können. Und mein Chef kam damals auf mich zu: ja, also du kennst dich da so mit Games und sowas so aus, willst <lacht> du da nicht so? Und ich: so, Ja, klar, natürlich bin ich voll dabei. Und äh, für uns wie gesagt, war es relativ unkompliziert, dann auch ähm, ja diesen Antrag auch so im Rahmen dieses Konzeptes und sowas auszufüllen. Und darüber hinaus gab es eben noch Karlsruhe und Freiburg. Ähm, interessanterweise, also wir sind ja ein Stadtmedienzentrum grundsätzlich dafür da, dass wir ähm, Schulen bei der Medienbildung unterstützen. Ähm, aber in ähm, Karlsruhe ist es äh, in der offenen Jugendarbeit angesiedelt, in Freiburg auch wiederum äh, auch eher in so einem Jugendberatungsbereich. Äh, äh, und äh, also kann jeder ja schauen, so quasi, wo diese Computerspielschule genau sind. Und es sind verschiedene Ansätze, die dann trotzdem auf dieses gleiche Konzept zusammenlaufen. Also so diese Grundidee, dass man halt dieses offene Angebot hat, plus noch eben Workshop und fortbildungs -Info angebote rund um das Thema Gaming, die ist bei uns allen gleich, aber die Umsetzung Detail hat halt jeder irgendwie so für sich gemacht. Also Karlsruhe macht zum Beispiel ganz tolle, äh, ja, wirklich Arbeit in der offenen Jugendarbeit, dass sie auch Jugendliche dauerhaft so mit einbinden, die dann zum Beispiel auch an Altenheime gehen, dort äh, mit den äh, Seniorinnen, Senioren äh, dann Games-Projekte machen, weil das halt im Rahmen der offenen Jugendarbeit sich solche Sachen gut umsetzen lassen. Wir machen sehr viel mit Schulklassen und äh, machen auch Lehrerfortbildungen und, und so weiter. Also jeder hat so ein bisschen seine inhaltlichen Schwerpunkte, aber trotzdem noch dieses äh, gemeinsame Grundkonzept. Konzept, was dem Ganzen drunter liegt, ja. ja. Wenn wir uns jetzt nochmal genauer angucken, was so das Angebot angeht, du hast es vorhin ja schon erwähnt, früher war es Minecraft, jetzt mittlerweile ist es Minetest, ein Angebot, was auch während Corona dann online funktioniert hatte. Wir hatten ja dann als alles zu geguckt, okay, wie, wie halten wir den Kontakt zu den Kindern, wie machen wir das jetzt weiter? Da sind wir irgendwann auch von Minecraft auf Minetest umgestiegen. Also für die, die nicht wissen, was weder Minecraft noch Minetest ist, das ist ähm, so eine Art digitaler Lego-Baukasten, wo man verschiedene Ressourcen abbauen kann, äh, sich neue Sachen craften kann, Sachen zusammenbauen. Die Kinder bei uns haben sich ja dann eine richtige Stadt zusammengebaut, dann innerhalb dieses Spiels. Alles in so einer ähm, Klotzoptik, alles in so Quadraten. Und ähm, genau, früher war das ja mit Minecraft, was ja über Microsoft läuft, wenn ich es richtig im Kopf, oh, yeah. Kopf habe, also auch seine Probleme hatte. Genau, wieso sind wir damals auf Mindtest umgestiegen? Ja, du hast es eigentlich nicht genau <lacht> erwähnt. Also tatsächlich, äh, ohne jetzt äh, Microsoft bashen zu wollen, aber Ein war bisschen. das Problem wirklich, dass, äh, also Minecraft hatte schon von vornherein einen sehr coolen Education-Modus. Und der war ursprünglich auch, als Minecraft quasi von Microsoft aufgekauft wurde, ging das über eine kleinere Firma und das hat erstmal super funktioniert. Also wir hatten das hatten es bei uns im Computerraum über diese Minecraft Education Edition die wurde aber dann irgendwann nicht mehr weitergepflegt und es wurde dann halt irgendwann auch die Education äh, Version wurde dann von Micro, äh, Microsoft übernommen und die hatten dann jetzt mal ganz grob zusammengefasst die Idee dass mit äh, ihren also zum einen musste man natürlich Minecraft Lizenzen kaufen was grundsätzlich erstmal kein Problem ja. ist das haben wir jetzt gekauft und äh, wollten das etablieren aber die wollten dann personenbezogene Accounts haben also wo dann die Kinder quasi ihren Account haben der im besten Fall sogar noch oder ich glaube es war so die Voraussetzung mit dem Office 365 ja. Account gekoppelt ist also, datenschutzrechtlich echt schwierig, schwierig. Äh, um es jetzt mal kurz zu halten. Vor allem, weil ja auch nicht ja. immer die gleichen Kinder kommen und immer spielen und man hat auch nicht jedes Mal Lust, einen neuen Account für das spezielle Kind anzulegen. Ja. Genau, also so die Idee war, dass man sagt, okay, das Kind, was in der Schule geht, das kriegt dann einen Office 365 Account und kriegt dann zusätzlich noch einen Microsoft, Ac also einen, einen Minecraft ja, ja. Account. Ja, schön gedacht, auch äh, wirtschaftlich, ja, mh, ja, ist Wahrscheinlich halt. Wahrscheinlich nicht dumm wirtschaftlich gedacht, ja, ja, aber funktioniert halt absolut äh, nicht in der Jugendarbeit. Vor allem halt auch nicht in Deutschland und, ja. und ähm, Microsoft, das war tatsächlich die Aussage, die ich dann inoffiziell bekommen habe bei so Tagen, so: ja, dann ist der deutsche Markt halt nicht wichtig genug, dass sie sich da an diese deutschen äh, Datenschutz- äh, und äh, ja Richtlinien da irgendwie anpassen, sondern so von wegen, ja, hier, das ist das Angebot, nehmt oder macht es halt nicht. Und tatsächlich, ja, Fazit war, in den letzten Jahren hat sich halt mein Test als Open-Source-Variante von Minecraft, also es, Variante ist, es ist halt ein eigenes Spiel, was aber sehr, also auf den ersten Blick sieht es auch aus wie Minecraft, ähm, bietet aber so ein bisschen eigene Möglichkeiten. Vor allem ist es halt, wie gesagt, ein kostenloses Spiel, was äh, auch auf Open-Source-Basis äh, beruht, sodass man auch viel ausbauen kann. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, das quasi selber auch zu verwalten. Also auch Minecraft ist super zu modifizieren, da gibt es ja auch unzählige Mods, aber gerade für den Bildungsbereich, und wenn ich sage, ich will jetzt selber als Bildungseinrichtung in den Server stellen, etc., äh, ist mein Test einfach deutlich... Äh ja, sage ich mal, sicher, wie gesagt, auch Datenschutzrechte etc., habe ich da einige Vorteile. Und zumal es jetzt eben nicht diese Account-Problematik hat, die wirklich, also leider hätte uns da Microsoft eine sinnvolle Lösung gegeben, hätten wir die gerne aufgegriffen. So standen wir echt, ich glaube, ein Jahr lang habe ich da versucht, irgendwie eine mhm. sinnvolle Lösung zu finden, bis wir dann irgendwann gemerkt haben: nee, die einzige sinnvolle Lösung ist auf meinen Test umzusteigen. Und eigentlich, um jetzt auf deine Frage, äh, noch mal zu kommen, wieso Minecraft dann auch so. Also wir hatten, wie gesagt, Minecraft schon von vornherein irgendwie drin, dann hatten wir irgendwann, gab es dann halt diesen Lockdown, ja, muss ich jetzt auch nicht groß erläutern, Uff. jeder weiß es noch leider. Hm, was war denn damals? Ja, und plötzlich, äh, so vor hatten wir irgendwie 50, 60 Jugendliche Kinder freitags da und es war eine riesen äh, Aktion und alles und dann hieß es, okay, jetzt ist die Computerschule erstmal geschlossen, ja. Und wir Was ja am Anfang noch gar nicht so schlimm war, weil der erste Lockdown ging ja glaube ich zwei, drei Monate, also dieser richtig ja. Lockdown und dann kam ja der Lockdown, der dann 2020 im November kam und dann standen wir da und wussten nicht, okay, wie lange, dieser Lockdown wird mhm. wahrscheinlich länger gehen. Und da hat uns mein Test ja auch so ein bisschen den Hintern gerettet, überhaupt online irgendwas anbieten zu können. Genau, also es ging bei vielen, äh, glaube ich, äh, war es dann so, dass man gesagt hat, okay, es wäre schön, irgendwie ein Online-Angebot zu machen. Und da war mein Test wirklich das, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir jetzt schon vor Ort sehr viel damit gemacht. Wir hatten auch ähm, eine sehr, äh, also sehr tolle Medienpädagogen, ähm, in dem Fall den Tammo und den Chris, die das ja super äh, auch schon vor Ort betreut haben und dann gesagt haben, okay, wir können mit denen bestimmt auch eine Art Online-Angebot äh, Angebot aufziehen. Und natürlich war es am Anfang, bis man dann auch an die Kinder rankommt, etc., also es ist ja nicht so, dass man da jetzt einfach irgendwie per Mail schreiben kann, hier, bla, bla, bla sondern man muss ja schauen, dass man erstmal Werbung macht. Wir haben auch mit Plakaten bei uns an der Tür so, hey, übrigens, auch wenn die das Computerspielschule ist ja auch, ja. geschlossen war, ja, es war zu, man konnte ja, ja nicht mal irgendwie sagen, wir machen jetzt groß Werbung, weil es waren ja auch alle zu Hause. <lacht> genau, so, und dann haben wir ein Plakat in die Tür gehängt, hey, übrigens, es gibt online die Möglichkeit und dann, als die Schulen wieder aufgemacht haben, haben wir gesagt, oder, ja, Sagt auch euren Kids, die bei uns ja eh hier vor Ort waren, dass sie sich online zumindest einloggen können und Freitags dann eben. Äh, Mindtest mit uns spielen können. Und das haben wir dann auch mit einem Sprachtool. Also Mumble war auch so ein Open Source. Also wie gesagt, vielen Dank da auch nochmal an Chris, was die da quasi für ein Paket zusammengeschnürt haben mit Mindtest. Also das kann man auch heute, wie gesagt, haben wir das ja hybrid. Das ist so das Endegeschichte, dass wir gesagt haben, wir wollen auch das Online-Angebot ja nicht aufgeben, sondern bieten halt an, Mindtest sowohl bei uns vor Ort, jetzt wo wir normal wieder offen haben, als auch dann online äh, mitzumachen. Wir hatten das jetzt auch beim Trickfilm Festival, dass das auch, äh, auch wenn es natürlich mit, man darf es nicht unterschätzen, also der Betreuungsaufwand ist schon groß. Aber es ist trotzdem toll, dass wir dadurch auch Kinder und Jugendliche damals auch im Lockdown erreichen konnten und jetzt auch die Möglichkeit bieten, jemand, der jetzt nicht quasi herkommen kann jeden Freitag oder so und trotzdem dann quasi an dem Angebot mitmachen kann. Und wir nennen es jetzt auch also zu Recht Mindtest äh, mein Storytime, das hat sich dann auch so entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur einfach, die sollen nicht nur einfach bauen und sonst was, was man auch schön in mein Test machen kann, sondern wir wollen das tatsächlich ein bisschen mit Storytelling verbinden und äh, das ist einfach eine herrliche Geschichte, also wer will, kann sich den Trailer äh, bei uns auf der Homepage anschauen, da geht es dann um äh, Mupsi Merol und äh, also ein Zauberer. Oma entführt von irgendwem, ne? Genau, genau, also das ist jetzt schon die zweite <lacht> Staffel, also in der ersten Staffel quasi, im ersten Jahr ging es darum, dass man Mupsi Merol überhaupt findet, der hat dann ja. irgendwie die Magie geholt und dann muss man auf eine andere andere Insel hat dann erstmal ein Schiff gebaut. Also es ist, es wird super spannend und äh, ja, also ich bin auch sehr begeistert, was von der Story dahinter steckt und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und da haben wir auch verdammt Glück, dass wir, also das muss man hier auch noch mal betonen, so viele gute Hewis haben, die sich wirklich äh, sehr gut engagieren mit den Stunden. Also wir haben jetzt auch nicht so viele Stunden, aber was, was die zusammengekriegt haben, zusammengebaut haben, ausgedacht haben an Kreativität im Lockdown generell, also das ist echt einfach beeindruckend und äh, da kann man nicht Genug danken dafür. Genau, also wir hatten zum Glück auch diese Möglichkeit, dass wir nicht äh, die Leute feuern mussten und sagen, ja, jetzt Lockdown, jetzt dürfen die nicht mehr kommen, sondern... Was ja viele wir, gemacht haben in der Zeit auch, ne? Genau, ja. sondern wir haben gesagt, nee, wir wollen unsere Leute halten und wir haben ja die Möglichkeit, Online-Sachen anzubieten und haben halt die Energie dann wirklich in die Entwicklung dieses Online-Formats gesteckt was halt dann super gepasst hat und dadurch ist halt äh, eben diese Mind Storytime entstanden. Wir haben äh, Programmieren, wir haben Mindtest, aber was wir jetzt seit kurzem auch haben und was auch relativ cool ist, ist eine Kooperation mit den Engines, ein E-Sport-Verein in Stuttgart, wo wir jeden ersten Freitag im Monat mit denen zusammentreffen, dann kann man gemeinsam zocken und mit denen auch mal reden über E-Sport. Genau, also E-Sport ist ein interessantes Thema, weil eigentlich, man muss schon sagen, so eine Hauptzielgruppe Freitagnachmittag sind äh, Kinder und Jugendliche, sag ich mal, zwischen sechs oder sagen wir zwischen acht und 14 Jahren, das sind so die, die hauptsächlich dann freitags dann da sind und auch, wie gesagt, deren Eltern und, und Freunde um, und wir haben gedacht, so wäre eigentlich cool, auch für die Eltern was zu haben. Wir hatten dann zwischendrin, hatten wir noch so die Spieletester, das waren noch so vor Corona, die dann äh, auch eigene Review-Videos gedreht haben. Also die gibt es immer noch auf unserem Kanal, auch sehr cool. War ein sehr, sehr schönes Projekt. Bei, während dem Lockdown haben wir dann solche Sachen leider auch ein bisschen äh, einstellen müssen. Und äh, wir haben auch gedacht, so gerade für die Eltern, gut, hier kamen auch noch für VR und Beat Saber und so, haben sie auch bei uns gespielt. Also mhm. Es gab äh, immer wieder auch Ältere, die dann gegen später am Nachmittag vorbeikommen. Aber das Thema E-Sports hatte ich dann eher äh, auch aus externen Anfragen, auch politische Anfragen, wo gesagt haben: Ja, hey. Äh, es wird ihr, halt immer relevanter. Also es wurde ja auch diskutiert, ob es als olympische Disziplin gelten sollte und dann dieser ewige Streit da drumherum <lacht> und jetzt die Fußballvereine, die sich überlegen: Ah, hier dann E-Sport-Teil mit FIFA, glaube ich, wo sie dann spielen. Genau, der, also der das VfB äh, hatte ja. da Leute und. Es ist ein großes Thema, was wie gesagt auch politisch gefragt wird. wobei in der Politik wird leider oft nicht unterschieden zwischen Gaming und E-Sport ja, ja, ja. und äh, das wurde oft immer vermischt und in einen Topf geworfen und ich war da auch bei unzähligen Diskussionen irgendwie so mit dabei und fand es ein super spannendes Thema, aber ich selbst bin jetzt kein E-Sportler, deswegen äh, war es auch so, okay, wen können wir da denn fragen, um auch dieses Thema bei uns mit reinzunehmen und auch ein Angebot für ein bisschen ältere Jugendliche oder auch junge Erwachsene zu haben. Oder ähm, auch ganz alte Leute, also ja. ganz alt. Ich meine, <lacht> ich mein, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich auch gesehen, ich würde sie jetzt auf 60, 70 schätzen, die ja. das letzte Mal da waren. Die haben auch mit uns zwei Stunden lang gezockt und waren voll fasziniert und dann haben wir ein Spiel nach dem anderen ausgepackt und die haben das mal ausprobiert. Genau, also das ist generell, bei der Computerspielschule ist die Idee, also man kann nie zu alt äh, sein ja. und wer quasi einfach mal in diese Gaming-Welt auch reinschnuppern möchte und so, da sind wir auch natürlich gerne dabei, sowohl... Eben, ja. Weil mhm. wir auch mit Bettina Wegeners geredet haben, also Gaming eignet sich super auch, um mit alten Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben, selbst wenn sie Demenz haben oder sowas. Mhm. Das heißt, ähm, da, dem sind keine Grenzen gesetzt, weswegen dieses Angebot, zusätzliche Angebot dann auch nochmal für Ältere auch echt gut ankommt. Das wäre auch ein Thema für sich, was wir auf jeden Fall nochmal eingreifen können. Also wie das äh, ist und wie gesagt, in Karlsruhe äh, haben sie da auch äh, ein tolles Projekt was sie, oder in dem Fall ein tolles Angebot, was sie da mit Altersheim zusammen machen. Ähm, aber zurück zum E-Sport. Also ähm, wir haben dann damit eben äh, gedacht, okay, wen können wir da ansprechen? Und da war ich schon seit längerem in Kontakt mit den Engines. Ähm, das ist hier ein lokaler E-Sport-Verein. Wo der ja auch jemand aus der CSS-Familie tätig ist. Wieso ist, ja. Ja, plötzlich, äh, genau, äh, also auch der Simon äh, Lehmler, der auch schon lange bei uns dann quasi als Hiwi dann war, ist auch bei äh, der Engines da gewesen und ist auch noch im Verein und auch äh, noch der Chris, also auch äh, ist bei uns jetzt aktuell sowohl bei den Engines als auch bei uns mit drin und da waren eh die Verknüpfungen da und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, gerade dann ich weiß nicht nach welchem Lockdown, also irgendwann haben wir gesagt, so jetzt zur Wiedereröffnung wollen wir auch äh, ein E-Sport-Angebot und wir haben das dann als E-Sport Meet and Greet äh, tituliert, also einmal im Monat, der erste Freitag im Monat, immer dann abends, also nach der Computerspielschule, die normalerweise also bis 18 Uhr geht und dann machen wir kurze Umbaupause und dann ab 18.30 gibt es dann explizit eben dieses E-Sport-Angebot, was dann ab 14 Jahren ist, weil wir auch weil sagen, auch Spiele dass Spiele gespielt werden teilweise, die halt dann für die Jüngeren nicht mehr geeignet sind. Ja, wobei jetzt zum Beispiel da tatsächlich eher Spiel ab 12 dann da sind also wir, die beliebtesten. <lacht> genau, also ja. auch mit League of Legends und, genau. und so weiter. Wobei, die spielen auch oft dann Mario Kart oder also wir ja, hatten ja, ja. auch Mario Kartonine, also da ist jetzt auch nicht so, dass die krassen Ballerspiele nur gespielt ja, ja. werden, sondern äh, es ist äh, genau grundsätzlich im Prinzip muss man glaube ich jetzt nicht dazu erwähnen, aber eine Computerspielschule müssen wir natürlich und achten wir natürlich auch ganz äh, streng drauf, dass die, wir die USK einhalten und dass natürlich altersgerechte Spiele gespielt werden und wir auch da gute Empfehlungen geben können und so weiter. Also das ist so Nein, rechtlich. Dass jemand ein Auge draufhält, also, ja. was die Kinder spielen, dass die Eltern beruhigt ihre Kinder hierher schicken können. Das sind altersgerechte Spiele, es ist pädagogisch betreut und so weiter und das ja. wissen viele Eltern eben sehr, sehr zu schätzen und die sind oft dann am Anfang so mit dabei, aber irgendwann also jemand, der sein Leben lang nicht gespielt hat, der wird jetzt auch nicht zum League of Legends äh, Profi oder sonst was, also. Wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich nicht, die, aber es ist trotzdem wichtig, einfach mal zu sehen, wie das ist und auch vielleicht gemeinsam das mal auszuprobieren, aber im Zweifel auch drauf vertrauen zu können, okay, hier haben wir ein pädagogisches Angebot und ähm, das, das passt so, wie die Kinder spielen und für Fragen sind wir natürlich immer offen und ähm, genau das E-Sport-Angebot hat es dann super ergänzt, also dass wir dann eben auch für Ältere ein bisschen was haben und gerade auch sind auch viele Studierende, die dann eben äh, natürlich das, da auch interessiert sind und ähm, ja, das ist auch immer gut besucht und, und da merkt man, dass die Engines haben natürlich auch ihr eigenes Netzwerk, was sie noch mit einbringen. Und es ist eine hervorragende Kooperation, wo wir auch gemerkt haben, ja klar, warum eigentlich, also im Nachhinein, warum ja. nicht schon früher? Also es ist klar, dass wir da auch diesen Themenbereich damit abdecken können und da auch super Ansprechpartner haben. Und ich glaube, du hast auch vor, mit denen auch mal so ja, ein bisschen zu Spoiler, reden. Ja, kleiner ich bin schon, ähm, wir besprechen gerade für die dann irgendeine Folge, die demnächst kommt, dann über E-Sport auch nochmal zu reden, so als Verein und dann auch als mögliche Berufschance und äh, wie, wie genau das dann abläuft, genau. Mhm. Heißt, von den Engines werden wir auch nochmal ein bisschen mehr hören. Definitiv, also genau, da freuen wir uns auch. Auch schon drauf. Ja. Auch etwas, was wir, oder was ihr wahrscheinlich damals, gut, ich bin ja erst, erst seit zwei Jahren dabei, ein bisschen mehr, damals nicht gedacht hattet, war, dass wir dann auch in die Richtung Cosplay gehen werden. Etwas, mhm. was jetzt auch durch das Engagement von unseren äh, Chiwis dann entstanden ist. Und ähm, da kann ich vielleicht für Lucy sprechen, die das so ein bisschen angestoßen hat, die jetzt auch die ersten Workshops beim Freitagsangebot gehalten hat, wo man dann eigene Harry Potter Zauberstäbe ähm, basteln kann. Ähm, kann man sich auch online angucken, hat sie auch ein Tutorial hochgeladen, wie man das auch zu Hause machen kann. Kann man aber natürlich auch hier machen mit den Materialien, die dann vorbereitet sind. Oder auch ein Creeper ähm, Kopf zusammen basteln kann und natürlich äh, Tipps dafür, wie man noch andere... Cosplay-Kostüme machen kann, sind doch jetzt noch sehr viele Sachen angedacht. Dann mal gucken, wie weit sich das entwickeln wird. Ja, wir haben ja diesen super tollen Makerspace. Also das ist ja auch ein bisschen der Luxus, den wir hier in den Räumlichkeiten haben. Zum einen haben wir ein riesiges Foyer, wir haben einen großen Filmsaal und wir haben im, im Keller tolle Makerspace-Räume. Da ist eine Holzwerkstatt dabei, eben, also wenn man da auch Holzbearbeitungen, also Zauberstäbe etc. Mhm. kann man auch dort bearbeiten. Wir haben ein Tonstudio unten drin und wir haben eben dann diesen Makerspace, wo man dann auch mit Heißkleber, mit Lötkolben, äh, äh, mit allem Möglichen auch arbeiten kann, 3D-Drucker. Genau, also ja. 3D-Druck und Cosplay natürlich auch die Idee. So, ja, du kannst ja wirklich all, jegliches Motiv dann irgendwie dann ausdrucken, dann anmalen und so weiter. Also, das wollten wir in dem Fall das Gaming-Thema mit dem Makerspace verbinden. Und da war Cosplay einfach so ein äh, schönes Bindeglied. Und äh, ich bin auch super erstaunt, wie sich das entwickelt. Also, da ist auch wieder dieses Engagement von äh, ja. einzelnen Mitarbeitern, die das dann so mal eingebracht haben. Und ich so, ja, das passt ja perfekt rein. Und äh, eben, wie gesagt, in dem Fall die Luzi, tolle Sache. Und ähm, was wir da auch, also wer da ein bisschen was sehen möchte, also zum einen natürlich auf unserer Homepage, aber auch seit kurzem, also seit kurzem für mich gefühlt seit kurzem, sind jetzt auch schon ein paar Monate, haben wir den Instagram-Kanal. Stimmt. Genau, also. Da posten äh, wir auch immer wieder die Cosplay-Sachen, die entstanden sind. Also da uns gerne auch folgen, Computerspielschule Stuttgart, also unterstrich Stuttgart glaube ich. Ist ja. es. Genau und äh, ja, da kann man dann immer aktuell sehen, was bei uns so abgeht und ja. äh, was wir so Workshop-mäßig machen. Also auch wenn es irgendwelche Neuheiten gibt, also wir haben zum Beispiel auch einen Fahrsimulator oder einen Flugsimulator äh, immer wieder im Einsatz. Also Simulator klingt jetzt, ist es natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Pilotenausbildung bei Lufthansa, aber es ja, ist... Ja, wobei die, die sind schon ziemlich akkurat mittlerweile geworden. Also klar ist ja. das jetzt keine Ausbildung, aber so zum üben ist das gar nicht so genau. schlecht. Genau, also wenn man jetzt sämtliche äh, Automatismen und sowas aufstellt. Also ja. ist ja der Flight Simulator von Microsoft in dem Fall auch was Gutes äh, über die ja. äh, zu erzählen, wobei die Installation auch wieder schwierig war, aber das ist ja Ein Geschichte für sich. <lacht> genau, aber den haben wir jetzt auf jeden Fall zum Laufen gebracht und eben auch mit einem sehr äh, professionellen Flight Stick, also richtig äh, so Metall- äh, ja, ich glaube, der ist auch einem echten äh, Flugstick nachempfunden und äh, auch mit Pedalen und so weiter. Also wer da sowas ausprobieren mag, äh, kann das jetzt bei uns auch natürlich machen. Äh, ja, Autofahrsimulator, also Lenkrad und so weiter haben wir natürlich auch. Das ist auch immer äh, Euro -Truck Simulator. Ich habe nie gedacht. Also die Kinder, wie sehr die lieben, LKW, LKWs durch Europa zu fahren, <lacht> habe ich niemals gedacht. Und das sind dann auch Kinder, die dann jedes Mal direkt zu, diesem, zu dieser Konsole gehen mit dem, mit dem Lenkrad und dann immer, ja, ich will jetzt mit dem Truck irgendwo rumfahren. Es ist ja auch ziemlich akkurat gemacht und ich dachte mir immer so, okay, ich fände das voll langweilig, aber die finden das voll cool. Mega. Und auch der Landwirtschaftssimulator wird bei uns auch gespielt. Also man ist halt selber teilweise halt überrascht, so welche äh, Spiele dann plötzlich, auch gerade bei Kindern, ja. also das Landwirtschaftssimulator eine Faszination hat, keine Frage. Aber dass gerade Kinder, äh, natürlich, klar, ist geil, mit einem riesentrecker oder mit einem Mähdrescher so über den Feld zu ziehen und, und da äh, seine Sachen zu machen. Und äh, also wir sind da auch immer sehr offen und, und schauen immer, was wir da quasi für Spiele mit einbringen können. Und es geht uns nicht darum, äh, die Kinder hier noch nochmal. Äh, ich meine, Fortnite spielen sie eh zu Hause, etc. Ja. deswegen äh, ist eher darum, okay, was kann man noch zeigen, gemeinsames Spielen ist super wichtig. Ja, also es ist, äh, wir selber lernen ja auch immer wieder dann dazu, was, was gerade da ist. Du hast vorhin kurz erwähnt gehabt, dass ähm, ja auch ein Riesenfaktor ist bei den Computerspielschulen, dass man gemeinsam zockt. Und äh, da habe ich für dich, du hast das jetzt auch noch nicht davor gehört gehabt, du weißt gar nicht, dass das jetzt kommt. Ich habe Moni gefragt, die ja auch schon ewig bei der Computerspielschule <lacht> ist, wie für sie das Praktikum damals war, die ganze Arbeitszeit und wie sie die Computerspielschule wahrgenommen hat und das würde ich dir jetzt gerne vorspielen. Ja, vor allem ähm, die Computerspielschule, es war ziemlich cool, da so jeden Freitag zu sehen, wie gleichen Kids Woche für Woche wiedergekommen sind und sich gefreut haben, einen zu sehen. Ja, das hat halt auch irgendwie gezeigt, dass die Computerspielschule super wichtig, auch in dem Umfeld ähm, ist, weil ja, sich einfach Kinder und Jugendliche dort gemeinsam treffen können und ähm, so einen Ort haben, auch so einen Treffpunkt haben, wo sie auch zocken können. Ich meine, vielleicht haben das auch nicht alle so zu Hause oder haben nicht die Möglichkeit dafür. Oder ein Junge hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, ja, Minecraft zock, alleine zocken kann ich ja auch zu Hause. Ich komme hierher, weil hier auch andere sind, mit denen ich das zusammenspielen kann. So. Genau, das hat mir halt auch gezeigt wie wichtig eigentlich das Stadtmedienzentrum und auch die Angebote dort im Umkreis sind. <lacht> geht einem das Herz ja, genau. auf, ja. Nee, also wirklich, äh, klar, Moni ist bei uns ja schon einfach äh, fester Bestandteil unserer Crew und äh, es ist aber schön, das von ihr zu hören. Und äh, es ist erstaunlich, genau das, was sie sagt. Also man hat ja wirklich Kinder hier groß werden sehen mhm. und äh, auch, wir wollen ja niemanden irgendwas aufzwingen oder aufdrängen. Also es geht hier nicht darum, die Kinder jetzt quasi äh, dazu zu zwingen, irgendwas zu programmieren, sondern die sollen einfach ganz intrinsisch motiviert, so, hey, das, worauf sie Bock haben, machen sie. Und man merkt wirklich bei Kindern, dass die dann wirklich auch das suchen. Die wollen ja lernen, die wollen ja was irgendwie darüber erfahren, die wollen darüber diskutieren und kommen dann völlig ungezwungen äh, auf diese ganzen auch, sage ich mal, pädagogisch wertvollen <lacht> und auch bildungstechnisch gewollten Themen. Äh, es ist Themen, eben der... nämlich nicht nur zocken. Genau, eben, es ist nicht nur zocken und äh, und dieses gemeinsame Spielen, das will ich auch nicht unterschätzen, das ist auch wichtig, weil viele können auch zu Hause dann nicht gemeinsam oder auch nicht mehr mit den Leuten und auch so mit der Betreuung äh, spielen. Und, und das ist, ist also, tatsächlich auch was, was bei den Lehrer- und fortbildung dann immer das ist, was denen so richtig krass klar wird. Vor allem, wenn wir dann das Thema E-Sport angucken und dann sehen, so, es gibt volle Stadien mit Leuten, die mhm. zugucken, wie Leute zocken, dass während Corona das eine der wenigen Möglichkeiten war, irgendwie Kontakt zu halten, weil halt alles zu war und man auch nicht mehr wusste, was man aus Langeweile machen soll. Spazieren gehen wir ja auch irgendwann blöd. Spielplätze waren abgesperrt. Spielplätze gesperrt. waren abgesperrt. Und das war eine der Möglichkeiten, wie viele Leute einfach gesocialized haben. Mhm. Und... Ähm, dieser, dieser Community-Faktor, der dahinter steckt, auch das mit dem Cosplay, was wir gerade angesprochen haben, dass Leute sich zusammen treffen, über diese Sachen reden, Kostüme nachbasteln, das als Hobby in einen Verein gehen, wie zum Beispiel zu den Engines, das ist etwas, was dann den Lehrkräften noch voll oft erst nach so einer Basisschulung klar wird, so okay, das ist nicht nur das eine Kind, was im Keller sitzt und alleine spielt, sondern so wie dieses Kind zu Moni gesagt hatte, ja, alleine spielen kann ich auch zu Hause und ein großer Teil ist es, dass man die Sachen zusammen erlebt, so wie man zusammen einen Film guckt oder sich über Bücher austauscht, nur dass das bei Gaming eben immer so stereotypisch ein bisschen verpönt war, sehr, sehr lange, weil das halt so ein volles Nischending war. Mhm. Ja. Ja, also ich versuche immer dann irgendwie Vergleiche zu finden auch mit Büchern. Also wenn man sich überlegt, es ist überhaupt nicht verpönt, wenn jemand einen Roman liest oder ähnliches, aber auch und da auch jeden Tag irgendwie vier Stunden liest, da sagt ja niemand ja. was. <lacht> aber der Punkt ist also auch bei Büchern, wenn ich Harry Potter anschaue, jeder redet über Harry Potter. Da ist es nicht nur das Lesen, sondern es ist äh, das ist Leben der Geschichte klar für sich. Äh, einen persönlich ist es wertvoll, aber es sich macht dann alle Millennials nostalgisch, <lacht> über Harry Potter zu reden. Und das, das ist natürlich auch eine Leistung. Absolut. Und, und das äh, kann Gaming eben auch. Ja. Und sich auch darüber auszutauschen. Und das ist genau der, der, der Faktor, dass wir bleiben soziale Wesen und, und wollen immer auch drüber, leben, drüber reden. Und das Besondere auch an Computerspielen ist, dass man ja verschiedene spielen kann. Also zum einen äh, gibt es Spiele, wo du verschiedene Lösungswege hast. Du kannst aber auch einfach verschiedene Sachen finden. Du kannst, und sich darüber auszutauschen, ist, ist einfach toll. Und darüber halt auch diese Gelegenheit zu nutzen, weil sie Kinder, Jugendliche so gerne auch über Spiele reden, ähm, das aufzugreifen und dann aber auch, äh, wie gesagt, auch kritische Themen anzusprechen. Und da stößt man keineswegs, und das wiederhole ich zwar jetzt an dem Fall nochmal, aber ich finde es einfach so erstaunlich, dass man da überhaupt nicht irgendwie auf äh, eine Mauer stößt und die dann sagen, nee, ist doch, äh, also die wollen da nicht irgendwie Kritik hören oder ähnliches, sondern die merken ja selber, was, was da schwierig ist und wo man tatsächlich noch ein bisschen einfach, wo sie auch wirklich pädagogische Begleitung suchen. Und da ja, können die Eltern halt, manchmal können sie da was bieten. Es gibt ja viele Eltern, die selber auch äh, sich bei Spielen auskennen und die machen das schon ganz gut, aber auch bei Eltern, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, die brauchen halt Ansprechpartner. Und äh, deswegen Computerspielschulen, äh, ja, es klingt total doof für sich selber da Werbung zu machen, aber ich merke einfach, das Konzept geht halt auf. Also es, es wird so oft nachgefragt und es wird auch so dankbar angenommen. Mhm. Und äh, deswegen, also ich feiere das wirklich, also ich merke, wie, wie innerlich es bei mir aufgeht, wenn ich merke, okay, das geht auf und wir machen wirklich was, was auch seinen Sinn hat und, und auch wirklich gewollt ist und, und wo die Nachfrage da ist und die Eltern das wirklich zu schätzen wissen. Genau, und wir haben jetzt sehr viel über die Computerspielschule in Stuttgart geredet, aber ähm, falls man irgendwo anders in Baden-Württemberg sitzt, es gibt auch noch woanders äh, Computerspielschulen, und zwar genau ein, zum einen die hier in Stuttgart, wo wir jetzt tätig sind, wo auch der Podcast produziert wird. Dann haben wir noch äh, Karlsruhe, Filsthal, Heidenheim, Freiburg und Zollern-Albkreis. Vielleicht hat man ja das Glück und wohnt irgendwo in der Nähe und kann sich das Konzept dann auch mal in echt angucken. Aber auch außerhalb von Baden-Württemberg gibt es welche. Genau, also hatten wir am Anfang auch gesagt und äh ja, also außerhalb hatte ich ja gesagt, Hamburg, äh, Greifswald, die sind ja ganz äh, lange schon mit dabei. Also in Hamburg ist gekoppelt an in die Initiative Creative Gaming. Ähm, da ist jetzt viel los und Zollernalbkreis ähm, sind jetzt auch gerade dabei, sich da auch ein bisschen dezentral aufzubauen. Also jede Computerspielschule hat so ein bisschen ihre eigenen äh, Herausforderungen. Also der Zollernalbkreis ist sehr ländlich. Also da gibt es jetzt nicht, also Stuttgart, wir haben den Vorteil, dass wir halt irgendwie als Metropole, sage ich mal, hier in Baden-Württemberg mhm. tatsächlich da viel zusammenläuft. Aber äh, gerade auch, halt auch alle in Stuttgart relativ gut und schnell hierher kommen können. Genau, also bei uns selbst äh, genau kein Problem, da kurz mit der Bahn äh, herzukommen. Aber wenn man jetzt im ländlichen Raum ist, Zollernalbkreis hat dann ganz andere Herausforderungen. Aber selbst die versuchen das irgendwie anzupassen. Und äh, wir versuchen da auch in Austausch zu bleiben und haben uns erst neulich äh, mal wieder getroffen. Tatsächlich erstmal mal nach der Corona-Pandemie so ein bisschen Netzwerktreffen der Computerspielschulen. Auch äh, dank der LFK, die da auch ein bisschen immer wieder schaut, dass wir da... Äh, auch im Austausch bleiben und haben jetzt auch so ein paar Ideen, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht wie genau, also wie viel ich da jetzt spoilern will, aber so in den nächsten ein, zwei Jahren wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen stärker noch vernetzen, auch gemeinsam irgendwie Projekte machen. Vielleicht ein Festival. Also es gibt ja in verschiedenen Bundesländern schon Game Festivals. Ähm, also ganz groß auch das Play Festival, was jetzt irgendwie im Herbst ist. Natürlich Gamescom äh, ist ja jetzt äh, in Kürze am Starter ist auch der Spieleratgeber NRW, der zwar nicht Computerspielschule heißt, aber eigentlich genau diese pädagogischen Konzepte ja schon ganz, ganz lange macht, mit denen wir auch äh, in sehr gutem Austausch sind. Ähm, also es, es gibt, wie gesagt, so langsam poppen so die Themen überall in, in Deutschland auf und trotzdem sind wir auch sehr stolz, dass gerade jetzt äh, wir in Stuttgart natürlich auch äh, ja, erstaunlich groß geworden sind in der Zeit. Und auch so viele Sachen anbieten können ja, tatsächlich. Ja. Genau und äh, auch das Glück haben, dass wir dann natürlich auch die Unterstützung des Medienzentrums in der Stadt haben und eben der LFK, das ist halt leider nicht selbstverständlich. Also Leipzig, auch wenn sie die Ersten waren, leider äh, soweit ich weiß, ist da das Projekt äh, ausgelaufen. Also die haben dann versucht, dann noch so kleinere Sachen zu machen, Aber aber ähm, ja, wie es so ist, also man muss ja immer bei solchen Sachen schauen, wie man dann auch gefördert wird und, und was dahinter steckt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich es jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Also äh, unser Podcast-Projekt ist jetzt auch äh, ein Herzensding geworden, wo wir jetzt auch erstmal so richtig drüber reden können. Und äh, ja, es war schon wirklich mal an der Zeit, nachdem wir jetzt die erste Staffel komplett, äh, sage ich mal, schon wichtige Themen angesprochen haben. um aber aber überhaupt nie... mal zu erklären, was die Computerspielschule überhaupt ist. Genau. <lacht> Genau, falls äh, jemand Lust hat, äh, sich das Konzept anzugucken, kann man sich das bei den äh, Computerspielschulen ansehen. Es ist, glaube ich, nicht immer freitags, in Stuttgart mhm. ist es freitags, das kommt dann drauf an. Ich werde es dann auch nochmal in der Beschreibung verlinken, die Seiten von den anderen Computerspielschulen. Und falls man vielleicht Lehrkraft ist und Bock hat auf die Basisschulung äh, Gaming, mediale Lebenswelt von Schülerinnen <lacht> und Schülern, ähm, dann kann man sich das äh, entweder online angucken beim Landesmedienzentrum, da wird es immer wieder angeboten, mache dann entweder ich oder eine meiner Kolleginnen und Kollegen, oder wir kommen auch an die Schulen, es müssen nur mindestens drei Leute sein, die angemeldet sind und dann kann man diese Themen, die wirklich auch auf Basis der Erfahrungen von den Computerspielschulen gesammelt wurden, ansprechen und ähm, jetzt haben wir auch noch neuerdings Sachen dazu getan wie Game-Konzeption und dann auch wirklich was ausprobieren mit den Lehrkräften, damit sie das auch als Multiplikatoren weitergeben können. Mhm. Noch eine Sache, bevor wir es vergessen, auch äh, Games im Unterricht äh, ist noch eine wichtige Plattform, haben wir vielleicht an ein paar Stellen schon erwähnt. Das ist auch so in der Zusammenarbeit der Computerspielschulen entstanden, dass wir überlegt haben, gerade hier in Stuttgart, weil wir sehr viel an Schulen sind, welche Spiele sind denn wirklich für den Unterricht geeignet und auch da, klar, schauen wir, dass wir sehr eng mit der Redaktion von Games im Unterricht äh, da uns austauschen und ja, der Podcast ist ja auch da, auch äh, zu finden und ja, insofern wir haben ja auch ausführlicher in Folge, in der allerersten Folge darüber geredet, habt über, geredet über stimmt, die bei Serious Konzepte, Games. über Serious Games, genau also, falls man da auch Interesse hat, kann man da mal reinhören. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich äh, alle Angebote. Alles haben wir abgekraten. Also wir hoffen, dass wir alles äh, gut erklären konnten, sonst kann man sich natürlich auch alles nochmal auf unserer Internetseite durchlesen mhm. oder auf unserem Instagram-Kanal angucken oder auf unserem YouTube-Channel, heißt, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Genau. Oder mit uns Kontakt aufnehmen. Oder mit uns Kontakt aufnehmen. Genau. Entweder über den Podcast oder über die... Computerspielschule lmz-bw.de ist unsere Adresse. Genau. Und dann können wir auch noch mal direkt beraten. Einige der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, werden wir später auch noch mal detaillierter aufgreifen. Zum Beispiel das mit den Engines, was wir vorhin erwähnt hatten, dem e sport -Verein. Und wir werden uns auch auf der Gamescom sehen, falls ihr da sein werdet. Dann können wir vielleicht doch mal in echt reden. Genau, ansonsten, wenn ihr Interesse habt, auch an den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, die in den alten Folgen waren, könnt ihr gerne nochmal reinhören und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.